Hochwertige Holzwerkstoffe haben viele Gesichter, allein bei Pfleiderer sind das mehrere Tausend. Möglich machen das das DST-System und die HPL-Welt. DST, das steht für rund 200 Dekore, über 10 Strukturen und knapp 20 Träger, die der Kunde als Dekorplatte oder HPL-Produkt kombinieren kann. Hinzu kommen viele weitere HPL-Dekore und Strukturen für spezielle Anwendungen und Designs. Doch so groß die Auswahl ist, unser Dekormanagement behält den Überblick. Nicht nur über die Produkte, die bereits im Sortiment sind. Wir sind auch laufend damit beschäftigt, neue Trends aufzuspüren, sie zu beobachten, zu bewerten und mit unseren Kunden umzusetzen. In neuen Produkten mit zeitgemäßen Dekoren und Strukturen. Unsere Kunden, das sind industrielle Möbelhersteller, Holzfachhändler, aber auch Schreiner, Zimmerer, Architekten und Innenarchitekten. Und ganz gleich, ob sie mit konkreten Vorstellungen auf uns zukommen oder ob sie nach Inspiration suchen, bei Pfleiderer werden sie fündig. Von Unidekoren über Holzreproduktionen bis hin zu Stein- und Kreativdekoren. Ist auch die größte Auswahl nicht groß genug, hilft unser Digitaldruckprogramm individual. Für exklusive Designs und perfekte Ergebnisse. Auf Dekoboard und HPL. Neben der Optik spielt aber auch die Haptik eine zentrale Rolle für die Veredelung. Bei uns stehen Strukturen für jeden Geschmack und jede Anforderung zur Wahl. Perfekter Hochglanz, tiefstes Matt und das in verschiedenen Variationen naturnahe Hölzer und Steine, klassische Perl- und Büttenstrukturen, aber auch ausgefallene Kreativstrukturen. Ehe sich der Kunde für eine Veredelung entscheidet, stellt sich die Frage nach dem geeigneten Trägerwerkstoff. Sollte er besonders leicht sein oder feuchtebeständig, tragend, brandhemmend, besonders nachhaltig und ressourcenschonend, emissionsarm oder gar formaldehydfrei verleimt? Kleiderer hat für jeden Anwendungsbereich den passenden Träger mit den benötigten Eigenschaften und natürlich den passenden Zertifikaten. Und tausende mal anders.